Botschaft Teil 2 enthält noch folgende Themen: Gedanken finsterer Art, was sie im menschlichen Leben bzw. im Körper bewirken. Zunehmende Immunschwäche durch äußere Einflüsse, zu welchen Maßnahmen der Gottesgeist rät. Welche Vorgehensweise der Gottesgeist den inneren Menschen zur Ursachenerforschung empfiehlt. Verletzliche und überempfindliche Menschen verlieren durch ihr falsches Verhalten viele Lebensenergien. Der Gottesgeist bietet Hinweise zur Selbsterkenntnis. Wie Verstandesdenker zu Herzensdenkern werden können. Rückführungen in frühere Erdenleben aus himmlischer Sicht. Wahrsageauskünfte, aus welcher Quelle sie stammen und welche Gefahren sie enthalten. Tätigkeit der Körperzellen und wie sie auf unsere Gedanken reagieren. Verhalten der Zellen bei Nahrungsunverträglichkeit. Immun- und Verdauungsschwäche und wie sie angesprochen werden können. Warum die Mission der himmlischen Heilsplanwesen im unseren Fallbereich allmählich zu Ende geht Irrwege vieler gottverbundener Menschen und Seelen, wie der universelle Liebegeist ihre missliche Lebenssituation in seinem Herzen empfindet. Menschliches Magnetfeld und seine Aufgaben Welche verheerende Auswirkung haben zerstörerische Hassgedanken? Warum der Gottesgeist menschliches Leid nicht verhindern kann und Menschen keine Erinnerung an das himmlische Leben haben. Korrektur der irreführenden Annahme, dass eine Krankheit oder ein Schicksal eine göttliche Zulassung zur positiven Wesensveränderung ist. Was erwartet eine lichtvolle Seele nach ihrem Erdenleben im Jenseits? Fortsetzung der Botschaft Wie ihr aus einigen kurzen Schilderungen des Gottesgeistes erkennen konntet, können viele Gründe vorliegen bzw. dafür verantwortlich sein, dass ein Mensch erkrankt, wofür er keine Ursache gesetzt hat und diese auch nicht herausfinden kann, denn dazu fehlt ihm das Handwerkszeug aus himmlischer Schaffung, das Erfassen der gesamten siebendimensionalen kosmischen Gesetzmäßigkeiten und die Zusammenhänge von Materie und Feinstofflichkeit. Es kann belastend sein. Wenn sich Menschen mit der Schuldsuche bzw. einer früher gesetzten Ursache intensiv befassen, meistens kommen sie doch zu falschen Ergebnissen und dies hat für sie und ihre Seele negative Auswirkungen, bzw. die ins Bewusstsein neu aufgenommenen, gegensätzlichen, finsteren Energiebündel, ausgehend von ihren traurigen und niederdrückenden Gedanken, verursachen dann unangenehme Folgen verschiedener Art. Das heißt, der Mensch kann deswegen psychisch und physisch krank werden oder er wird mit leidvollen Ereignissen konfrontiert. Wenn der Mensch lange grübelt, sich Schuldzuweisende, sorgenvolle Gedanken wälzt, dann verbraucht er viele Lebensenergien, weil jeder Gedanke ein Energiefeld besitzt? Werden viele Unnütze, trübe Gedanken negativer Art gedacht? Dann gehen vom menschlichen Energiehaushalt viele Kräfte verloren und der Verlust zeigt sich dann durch verminderte Tagesenergien des Körpers an. Zudem enthalten negative, niedrig schwingende Gedanken zerstörerische Informationen bzw. Energien und wirken dementsprechend auf das eigene Leben. Das heißt, sie sind gegen das aufbauende und bewahrende, ewige himmlische Lebensprinzip der reinen Lichtwesen gerichtet. Deshalb wirken sie auf materielle Zellatome zersetzend. Beim stundenlangen Denken und Grübeln wird das menschliche Gehirn überaktiviert bzw. ist überfordert und dadurch verkrampft sich das Nervensystem. Die Folge davon ist, dass der Energienachschub aus den Genen zu den Zellen verhindert wird. In dieser Phase ist der Mensch kurzatmig und atmet weniger Sauerstoff ein und dazu verengen sich seine Blutgefäße und zugleich alle Organe, vor allem der Magen und der Darm. Deshalb können sie weniger leisten und nehmen weniger umgewandelte Energien aus der Nahrung bzw. den Elementen auf. Außerdem können durch die körperliche Verkrampfung, die durch übermäßiges Denken oder auch körperliche Überbeanspruchung hervorgerufen wird, die Ausscheidungsorgane weniger leisten. Diese können dann nur noch eingeschränkt und langsam ihre Ausleitung von unnatürlichen Stoffen – es sind schädliche Substanzen aus der Nahrung und von den Elementen, die durch Chemikalien oder eine andere künstliche Herstellung gravierend verändert wurden – aus dem Körper vornehmen. Dann setzen sich geringe Giftmengen entweder im Gewebe, den Organen oder in der Haut fest und es bilden sich Verkapselungen weil die Aufräumzellen im Körper keine andere Möglichkeit finden, die Giftstoffe zu entsorgen. Die Giftstoffverkapselungen vermindern natürlich die Tätigkeit bzw. die Leistung der Zellen in den betroffenen Körperbereichen. Von diesem abnormalen Zustand ist auch das menschliche Immunsystem betroffen, weil durch die vielen Giftstoffablagerungen die Immunzellen zusätzlich eine Kontroll- und Einsatzaufgabe übernehmen müssen um die Entartung der Verkapselungen rechtzeitig zu verhindern. Wenn der Körper viele Ablagerungen aufweist, dann ist irgendwann das Immunsystem überfordert. Darum empfiehlt euch der Gottesgeist nach einem Zeitraum, circa ein Jahr oder darüber, wiederholt eine Ausleitung der Giftstoffansammlungen vorzunehmen, damit euer Immunsystem entlastet wird und gut funktionieren kann. Bitte nehmt aber die Entgiftung nur unter der Kontrolle eines erfahrenen Arztes oder Heilpraktikers vor, damit es nicht durch Überdosierung der Mittel oder durch zu schnelle Ausleitung der Giftstoffe in den Entsorgungsorganen zu Schädigungen kommt. Bei der Körperentgiftung bzw. Ausleitungstherapie, die bei einem geschwächten Menschen über einen längeren Zeitraum erfolgen sollte, kann es zu Müdigkeit und Unwohlsein kommen, weil bei der Giftstoffausleitung die Zellen und Organe viele Funktionen nebenbei bzw. zusätzlich ausführen müssen, wobei sie vermehrte Energien benötigen und auch verbrauchen. Wenn das Nervensystem mit Muskeln, Sehnen und Gewebe verkrampft ist, kann das menschliche Magnetfeld aus dem Erdmagnetfeld kaum noch Energien aufnehmen und den Genen und Zellen übertragen. In diesem Zustand nimmt der Mensch beim Zellkontakt mit den Elementen geringere Energien auf, wie zum Beispiel beim Baden, Duschen oder beim Sonnenbad auf einer Wiese, weil das Zellsystem im zusammengezogenen und angespannten Zustand dafür nicht aufnahmefähig ist. Darum versucht öfter eine Entspannungspause bei euren Arbeiten einzulegen, dafür werden euch eure Zellen dankbar sein. Der Gottesgeist gibt euch noch weitere Hinweise zu Gedankenkräften und den damit verbundenen Wirkungen, wenn der Mensch über einen längeren Zeitraum grüblerische Gedanken wälzt, weil er nach einer Problemlösung sucht oder sich in Selbstvorwürfen aufhält, dann wird sein Zellenstaat einmal massiv energiearm werden und dem Menschen ist es nicht mehr möglich, sich auf eine Sache – zum Beispiel auf das Auto fahren – handwerkliche oder schriftliche Tätigkeiten oder Sonstiges zu konzentrieren. Er wird unachtsam in seinen Handlungen und es besteht die Gefahr, dass er sich zum Beispiel bei handwerklichen Arbeiten verletzt oder beim Gehen über das kleinste Hindernis stolpert oder einen schlimmen Unfall verursacht. Wenn ihr die Ursache zum Beispiel eurer Verletzung, eures Schicksalsschlages oder eurer Erkrankung herausfinden wollt, dann bittet zuerst den Gottesgeist um Hilfe. Dann schließt in einem stillen Raum zur besseren Konzentration für kurze Zeit die Augen und spult gedanklich euren Lebensfilm rückwärts ab, bis zu dem Moment, wo ihr euch zum Beispiel verletzt, einen Unfall verursacht habt oder an einer filibrigen Erkältung erkrankt seid. Betrachtet euch dann genauer und fragt euch selbst ehrlich, was an den Tagen zuvor anders war. Denn das ist sehr wichtig, um die Ursache eures Leides ermitteln zu können. Haben euch negative Gedanken um ein Problem beschäftigt oder Sorgen bedrängt, weil ihr mit jemandem Streit hattet? Wenn ja, dann fragt euch, warum es zu einem Streit kam. Fragt euch auch, wenn ihr länger nach dem Streit noch negative Gedanken wälzt, warum ihr dem anderen nicht verzeihen könnt. Hat er vielleicht eure eingebildete oder verletzliche Persönlichkeit mit ernsten Worten oder einem Hinweis angetastet und deshalb seid ihr darüber aufgewühlt und erschüttert? Wahrlich, oft fühlen sich Menschen schnell verletzt, weil sie glauben, kein Mensch hat das Recht sie zu kritisieren oder zu tadeln, deshalb gehen sie sofort in Angriffsstellung oder fühlen sich beleidigt und verstecken sich in ihrem Schneckenhaus. Sie sind dann nicht mehr ansprechbar oder reagieren sehr kühl mit abweisenden Worten und unschönem Verhalten. Solche Menschen neigen dazu, sich länger in verletzter, deprimierter oder wehmütiger Stimmung aufzuhalten und kommen deshalb in eine sehr niedrige, negative Schwingung, und ihr Bewusstsein ist mit Gedanken umwölkt und zerrissen. In so einer niedrig schwingenden Phase sind sie ohne göttlichen Schutz, weil sie der Gottesgeist nicht mehr erreichen kann und zudem sind sie in dieser umwölkten Phase sehr anfällig für Verletzungen oder Unfälle und können viel schneller an Infekten erkranken. Leider sind so belastete Menschen nicht so schnell zugänglich für eine positive Veränderung, weil sie noch aufgesetzte Speicherungen von persönlichem Stolz und Hochmut haben. Selbst nach einer Bagatelle wollen sie dem anderen nicht gleich vergeben. Obwohl sie manchmal genau wissen, dass es der andere mit einem falschen Wort oder lauteren Ton nicht böse gemeint hat, halten sie es für notwendig, ihm eine Lektion durch Groll und Abweisung erteilen zu müssen. Diese gottverbundenen Menschen haben es bisher noch nicht geschafft, ihre überempfindliche und eingebildete Persönlichkeit unter die Lupe zu nehmen, um diese endlich zu überwinden bzw. von ihr frei zu werden. Wahrlich, dies sind negative Eigenschaften aus der Fallwelt und können nicht ins Himmelreich mitgenommen werden, da die himmlischen Wesen stets demütig, das heißt, unpersönlich leben. Darum rät der Gottesgeist diesen Menschen zum eigenen Wohl, ihren negativen Wesenzug, der sich und anderen wiederholt das Leben schwer macht, loszulassen bzw. ihn für immer ihm zur Umwandlung zu übergeben. Wer seine persönliche Überempfindlichkeit richtig erforscht und damit aufgehört hat, der legt ein falsches oder verletzendes Wort nicht mehr auf die Goldwaage und reagiert nicht mehr unschön darauf. Ein herzlicher und geistig weit gereifter Mensch weiß, dass manches Wort oft nicht zu dem passt, was man von innen spürt und sinngemäß ausdrücken möchte. Wahrlich. Menschliche Worte können nur schwer ein inneres Empfinden der himmlischen Herzenssprache wiedergeben, weil diese von den Fallwesen niedrig schwingend für ihre personenbezogene Welt geschaffen wurden und zudem aus ihrer bereits vorhandenen Bewusstseinseinengung entstanden sind. Darum betet euch der Gottesgeist, das einzelne Wort nicht überzubewerten, denn sonst könnt ihr ein Problem mit euch selbst erhalten, weil ihr etwas nicht annehmen wolltet was ein sonst herzlicher Mensch euch vielleicht in ernstem Ton zusprach. Wer schon einen positiven, starken Charakter erschlossen hat und sich nicht mehr wichtig nimmt, der hat gelernt bei einem unrechten Wort wich und gelassen zu bleiben, weil er von innen weiß, dass es sich in dieser chaotischen Welt nicht lohnt, sich unnütze und selbstzerstörerische Gedanken zu machen, bzw. deswegen noch Energien zu verlieren. Er wird schmunzeln wenn jemand den er gut kennt und von dem er weiß, dass er ein gütiger und herzlicher Mensch ist, versehentlich bzw. unbeabsichtigt ein falsches Wort gewählt hat. So manche gottverbundene Menschen finden es unerträglich und abstoßend, wenn sich ihnen gegenüber jemand im Wort vergriffen hat, deshalb krollen sie und sind unverzeihlich. In dieser Phase halten sie sich manchmal über viele Tage oder gar Wochen auf und denken gekränkt viele negative Gedanken jenem zu, der sie angeblich sehr verletzt hat. Ihre Eitelkeit zieht sie in der Schwingung bzw. in der Stimmung noch weiter herunter und die Folge kann davon sein, dass sie physisch erheblich energiearm werden und für Verletzungen, Unfälle und Krankheiten anfällig sind. Darum bittet sie der Gottesgeist sich Gedanken zu machen wie sie besser und schneller Menschen vergeben können, denn diese negative Eigenschaft des Grollens haben die himmlischen Wesen nicht. Damit das seelische Herz nicht erkaltet, wäre es sehr wichtig, gleich zu vergeben. Vielleicht leuchtet dies den himmlischen Rückkehrern ein. Wem die kurze Erklärung des Gottesgeistes in den letzten Botschaftspassagen zur Selbsterkenntnis nicht ausreicht, um sich ein falsches Verhalten einzugestehen, den bittet der Gottesgeist zu überdenken, dass eine himmlische Botschaft nur dem Sinn nach, vor allem zuerst mit seinem Herzen verstanden werden sollte. Hat sich aber ein gottverbundener Mensch angewöhnt, nur mit seinem weltlich ausgerichteten, scharfsinnigen Verstand anstatt zuerst mit seinen inneren Empfindungen aus seiner Seele ein Wissen zu verstehen, dann hat er große Schwierigkeiten. Einen kurzen Hinweis zur Fehlererkenntnis vom Gottesgeist oder von einem Bekannten anzunehmen. Ihm steht zwar im Erdenleben noch der Verstand zum Denken zur Verfügung, doch wie lange wird er ihn aus himmlischer Sicht noch einsetzen können, im Hinblick auf die bedrohliche irdische Situation und das kurze menschliche Leben? Wenn ein gottverbundener Mensch, der die herzliche Absicht hat mit seiner inneren Seele wieder ins himmlische Sein zurückzukehren, es im Erdenleben nicht schafft, zuerst seine Herzensempfindung bei einem gelesenen Wissen einzusetzen, dann ist seine Seele im Jenseits zuerst auch noch verstandesmäßig ausgerichtet. Sie wird alle Speicherungen aus dem Erdenleben, die in ihren Höhlen aus dem Verstandesdenken gespeichert vorliegen, automatisch zu ihrem Bewusstseinsdenken anwenden, und nicht an die Möglichkeit denken ihre Seelenpartikelspeicherungen aus dem himmlischen Leben mit der göttlichen Hilfe zu öffnen. Aus himmlischer Sicht ist ein reines Lichtwesen in seiner Lebensfunktion so geschaffen und ausgestattet, dass es immer nur seinem Evolutionsstand entsprechend etwas erfassen kann. Das bedeutet, ein himmlisches Wesen kann nur diese Denkweise in seinem Bewusstsein anwenden, die es in seinem Evolutionsleben durch das geweckte Interesse an neuen himmlischen Wissensspeicherungen bereits verwirklicht hat. Darüber hinaus ist es dem Lichtwesen nicht möglich, etwas geistig Erweiterter zu verstehen und in Handlungen umzusetzen, da es an die Speicherungen eines höheren Evolutionslebens, durch seine niedrigere Bewusstseinsschwingung und geringere Strahlung, nicht zur Abrufung herankommen kann. Obwohl die Lichtwesen alle himmlischen Evolutionen in ihren Lichtpartikeln gespeichert haben. Würde es höhere Evolutionsspeicherungen abrufen können, dann bestünde mangels Lebenserfahrungen die Gefahr diese falsch zu verstehen. Ein belastetes Lichtwesen Seele, dagegen, das viele Verstandesspeicherungen aus dieser Welt in seinen Partikelhöhlen enthält kann nach Abschluss des Erdenlebens nur auf diese zum Erfassen und Denken zurückgreifen, weil es davon noch sehr beeinflusst wird. Zudem ist es dem im Jenseits ankommenden feinstofflichen Wesen nicht möglich, herzlicher zu empfinden und zu denken, weil es zuvor im Erdenkleid stark verstandesmäßig ausgerichtet lebte. Die Verstandesspeicherungen aus dem menschlichen Oberbewusstsein beeinflussen die Seele noch so stark? dass sie nicht die notwendige Lichtfrequenz erreicht, um an die himmlischen Speicherungen, die sie im Laufe ihrer Evolution bereits erschlossen hat, heranzukommen bzw. diese in ihrem momentanen Bewusstseinsdenken automatisch anzuwenden. Deshalb ist es für eine so belastete Seele sehr schwer, wieder zum herzlichen Empfindungsleben der himmlischen Wesen zurückzukehren, das aber in ihren Seelenpartikeln gespeichert vorliegt, doch für sie nicht erreichbar ist, weil sie noch mit weltlichem herzenskühlen Verstandesdenken verhüllt sind. So eine belastete Seele kommt im Jenseits lange nicht darauf, dass sie aus himmlischer Sicht unnatürlich bzw. entgegen dem herzlichen himmlischen Lebensprinzip denkt und handelt, das heißt, auch jede jenseitige Gegebenheit und Lebenssituation nur verstandesmäßig erfasst. Diese vom Verstand so stark geprägten Seelen können dann nicht verstehen, wenn sie der Gottesgeist bittet, sich mehr dem himmlischen Herzensempfinden zuzuwenden. Sie glauben noch weiterhin, sie wären mit ihrem Handeln im Recht, das aber aus der menschlichen Nachahmung des Weltdenkens stammt, doch aus himmlischer Sicht ungesetzmäßig ist. Deshalb wehren sie nützliche Empfehlungen des Gottesgeistes zur weiteren geistigen Entwicklung und Ernährung ins himmlische Sein ab. Letztlich werden sie sehr traurig darüber sein, dass sie auf dem inneren Weg nicht weiter vorwärts gekommen sind. So verstandesmäßig eingestellte Menschen betet der Gottesgeist um Einsicht. Sie sollten ihre falsche Ausrichtung aus einer höheren Sicht betrachten dann ist ihnen vielleicht eine gravierende Veränderung zum Herzensempfinden der himmlischen Wesen möglich. Wenn sie der Gottesgeist bittet, sie möchten nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und nicht mehr überempfindlich reagieren, wenn sich einmal unbeabsichtigt ein anderer im Wort vergreift, dann soll das nicht heißen, dass sie sich Ungerechtigkeiten bieten lassen müssen. Bitte versteht, die himmlische Demut hat keine buckelnden dienenden und unterdrückenden Wesenszüge in sich. Sie enthält Wesenszüge, die ein herzliches Verständnis für das noch unausgereifte Leben anderer, in der Evolution noch nicht so weit vorangekommener Wesen hat. Ihr Verständnis beinhaltet auch die Geduld und Barmherzigkeit. Darum rät euch der Gottesgeist, sich nicht zu sehr mit der Unvollkommenheit anderer Menschen zu befassen die aus ihrem Bewusstsein vieles im Leben noch falsch machen oder nur kurzsichtig sehen und euch deshalb nicht verstehen können. Mancher gottverbundene Mensch glaubt fälschlich, bei jeder ernsten Reaktion oder einem abweisenden Wort eines anderen ihm gegenüber, sollte dieser sich danach bei ihm entschuldigen. Wieso soll er das, wenn er von innen spürt? dass er nichts Unrechtes getan bzw. sich nicht falsch geäußert hat und den anderen nur sehr ernst darauf aufmerksam machte, dass er mit seinen Ansprüchen oder Forderungen an ihn zu weit gegangen ist. Wer zum Beispiel in die Freiheit eines anderen mit bedrängenden Worten eindringt, damit dieser nach seinem Willen etwas macht, das aber momentan seinem Bewusstsein nicht zusagt, der befindet sich nicht im göttlichen Gesetz. Bitte bedenkt diesen Hinweis vom Gottesgeist tiefgründiger, vor allem jene gottverbundenen Menschen sollten sich angesprochen fühlen, die noch überempfindlich auf ernste Worte reagieren. Bitte bedenkt, die Menschen leben in einer unvollkommenen Welt und deshalb wird das menschliche Bewusstsein in einem oder mehreren Lebensbereichen immer kurzsichtig bleiben. Deswegen solltet ihr nicht mit dem Finger auf andere zeigen, da ihr nicht wisst, wo ihr selbst heute geistig steht bzw. noch eine große Unvollkommenheit aufweist. Darum lasst ab von eurer Erwartung, wenn sich euch gegenüber ein Mensch im Wort vergriffen hat, dass er sich immer dafür entschuldigen soll. Wisst ihr wirklich ob er es war, der am göttlichen Gesetz daneben lag? Vielleicht seid ihr sogar selbst daneben gelegen und nehmt aus mangelndem Wissen und ungenügender Verwirklichung der herzlichen himmlischen Gesetze nun fälschlich an, der andere wäre im Unrecht gewesen. Vielleicht könnt ihr nun aus der göttlichen Vertiefung des Themas einige brauchbare Aspekte für euer Umdenken verwenden, doch dazu ist wirklich eure himmlische Demut gefragt bzw. erforderlich. Wollt ihr euch in die himmlische Lebensweise verändern? So versucht zuerst euer Herzensempfinden einzuschalten und dann erst euren menschlichen Verstand. Nur so ist es euch möglich, die Liebetröpfchen sinngemäß zu verstehen, die den aufrichtigen Heimkehrern wertvolle Hinweise geben, um sich schneller geistig entwickeln zu können, doch das ist nur den Herzensdenkern möglich. Vielleicht werden nun einige gottverbundene Menschen, die vom Verstand des Denkens stark geprägt sind, fragen, wie sie zum himmlischen Herzensdenken und Sprechen finden können. Wer von euch herzlich bereit ist, sein Leben in die himmlische Richtung bzw. auf ein herzliches empfinden, Denken und Sprechen umzustellen, dem bietet der Gottesgeist nachfolgend die Möglichkeit zum Üben bzw. zur Nachahmung an. Wenn ihr bisher gewohnt gewesen seid aus dem Verstand sehr schnell etwas auszusprechen, ohne abzuwarten was eure Empfindungen und Gefühle aus eurer Seele zu euch sprechen, dann solltet ihr folgendes wissen, diese Redeweise lässt eure innere Seele nicht zu Wort kommen und verdrängt ihre herzliche Wesensart, sich über Empfindungen und Gefühle mitzuteilen. Ihre Empfindungen und Gefühle enthalten eine große Informationsfülle, die sie aus der Weitsicht ihres erschlossenen Bewusstseins sehr gerne über ihren Menschen mitteilen möchte. Doch wie kann eine gottverbundene und herzliche Seele dies tun, wenn sie ihr Mensch stets mit seinen eigenen Gedanken verdrängt bzw. ihr Bewusstsein nicht ins Gespräch einbeziehen will? Eine weit gereifte Seele ist darüber sehr traurig, weil sie im menschlichen Leben ihrem stark geprägten Verstand des Menschen nicht dazu verhelfen kann? Sein Bewusstsein geistig zu erweitern und es ist ihr auch nicht möglich, ihm ihre herzlichen Empfindungen und Gefühle zu übertragen, die für ihn sehr bedeutsam wären, so er sich anschickt, dem Himmelreich näher zu kommen. Die himmlische Herzenssprache wird von den feinstofflichen Lichtwesen über die herzlichen Empfindungen und Gefühle ihres Bewusstseins geführt. Diesen Vorgang versucht euch der Gottesgeist nun zu schildern, der Körper eines reinen, herrlich leuchtenden, lieblich und graziös aussehenden Lichtwesens besteht aus Trillionen Lichtpartikeln, und in jedem davon sind Bild- und Wissensinformationen aus dem himmlischen Schöpfungsleben gespeichert. Doch nur diese Lichtpartikel leuchten intensiv, deren Speicherinhalt von einem Wesen in der himmlischen Evolution – es können eine besondere Wesenseigenschaft oder eine Schaffungshandlung sein – schon aktiviert bzw. gelebt wurde. Die himmlischen Wesen befinden sich in unterschiedlichen Evolutionsständen, dementsprechend schwingen und leuchten ihre Partikel und bilden ihre Aura in einer bestimmten Pastellfarbe, zur besseren Erkennung für andere himmlische Wesen, damit sie sich bei der herzlichen Begegnung und Kommunikation gleich auf ihren Bewusstseinsstand einstellen können. Will sich ein Wesen mitteilen, dann empfindet es sich zuerst in seinen Lebenskern, pulsierendes Herz, hinein, worin sich auch der universelle Liebegeist mit seiner herrlichen Schöpfungsessenz befindet. Dadurch wird sein Herz, Lichtwesen-Lebenskern mit beiden Urteilchen plus und minus, stärker aktiviert bzw. pulsiert höher, und so strömen ihm zusätzliche göttliche Kräfte aus der Urzentralsonne für seine Kommunikation zu. Dann fühlt es sich in seinem Bewusstsein, aktive Lichtpartikel mit abrufbaren Speicherungen, und das des anderen Wesens hinein und weiß daraufhin auch genau, was es mitteilen möchte. Seine Herzenssprache wird dann dementsprechen, wie sein momentanes Speicherbewusstsein durch Verwirklichung aktiv ist bzw. welche Wissens- und Bildspeicherungen aus den Partikeln abgerufen werden können. Bevor es sich einem anderen Wesen mitteilt, füllt es sich in Gedankenbildern in ein bestimmtes Thema ein. In diesem Augenblick ruft es durch sein Gedankenbild aus den Speicherungen seiner Partikel eine Fülle von Wissensinformationen und Bildern ab und diese formieren sich in seinem Bewusstsein und es wählt nur diese zur Mitteilung aus, die ihm im Moment zusagen. Erst dann erfolgt die Weitergabe an das andere Wesen. Dieses schaut seine Mitteilung wie einen beweglichen Farbfilm in sich der in einigen Passagen mit einer sanften Stimme begleitet wird und es versteht auch gleich den universellen Gesamtsinn. Diese Herzenssprache aus Empfindungen und Gefühlen kann aber der Mensch nicht anwenden, weil bei ihm der menschliche Verstand dazwischen geschaltet ist. Doch es besteht für ihn die Möglichkeit, auf einem Umweg der himmlischen Herzenssprache näher zu kommen, Wenn er über etwas sprechen will, sollte er erst einige Augenblicke abwarten und nach innen lauschen, um seine Empfindungen und Gefühle deutlicher wahrzunehmen bzw. besser kennenzulernen und erst dann diese aussprechen. Die abwartende Sprechweise führt ihn allmählich näher zu seiner inneren Seele und diese versucht sich ihm über ihre Empfindungen und Gefühle mitzuteilen. Doch sie kann nur die himmlische Wissensfülle und herzlichen Wesenseigenschaften aus ihren Partikeln abrufen, die nicht mit negativen Hüllen verdeckt sind. Diesen Vorgang für das menschliche Leben versucht euch der Gottesgeist noch verständlicher zu machen. Wenn ein Mensch sich mitteilen möchte und sich angewöhnt hat aus dem Inneren zu sprechen, dann geschieht unsichtbar folgendes, beim abwartenden oder verzögerten Sprechen schaltet der Mensch bewusst seine Gehirnzentrale aus und geht auf die Empfindungs- und Gefühlsebene seiner inneren Seele über. Da sie ein feinfühliges Empfindungs- und Gefühlswesen seit ihrer himmlischen Existenz ist, kann sie auf elektromagnetischen Lichtbahnen Impulse aus ihrem erschlossenen Bewusstsein an die Gehirnzentrale des Menschen weitergeben. Es sind momentan greifbare Wissensspeicherungen aus ihren Seelenpartikeln, die sie in Bruchteilen von Sekunden weiterleitet. Doch nicht alle kommen im menschlichen Gehirn deutlich an, weil die Übertragungs- und Übersetzungszeit von der Seele zu den Gehirnzellen zu kurz ist, da der Mensch diesen Vorgang meistens durch sein voreiliges Aussprechen unterbricht. Darum ist es sehr wichtig dass der Mensch einige Sekunden geduldig abwartet bevor er etwas ausspricht, damit die Gehirnzellen genügend Verarbeitungszeit haben, die seelische Mitteilung in verständliche Gedankenbilder zu formen. Die herzliche Empfindungs- und Gefühlssprache eines geistig reifen, gottverbundenen Menschen ist mit vielen zweipoligen Kräften seiner Seele beseelt, weil zu jedem einpoligen Wort, das sich im Gehirn bildet, sich der zweite Strang aus himmlischer Schaffung anheftet. Diese innere, beseelte Herzenssprache bereichert die Zuhörer mit Kräften, und zudem wird sie viel umfassender, klarer und sanfter ausfallen, als wenn der Mensch nur aus dem Verstand sprechen würde. Dagegen funktioniert die kühle Verstandessprache folgendermaßen, ein Mensch spricht ohne abzuwarten, was ihm seine Seele in Empfindungen und Gefühlen mitteilen möchte, einfach darauf los. Seine Worte werden nur in seiner Gehirnzentrale gebildet, die mit den Unterbewusstseinsspeicherungen der Gene kommuniziert bzw. einen regen Informationsaustausch hat. Diese aus dem Oberbewusstsein hervorkommenden Gedanken und Worte haben nur wenige Energien in sich und sind für die reinen Wesen dunkelfarbig zu schauen. Sie schwingen sehr niedrig und sind nur mit einpoligen Negativkräften bestückt. Diese Sprache benutzen hauptsächlich intellektuelle Menschen aus dem Fall, die sich angewöhnt haben ohne eine Herzensempfindung zu sprechen bzw. sich mitzuteilen. Ihre Gedankenwelt ist nur auf die Materie ausgerichtet, deshalb können sie sich mit weitsichtigen Gedanken, die in das feinstoffliche Leben hineinreichen, nicht an Freunden bzw. wollen sich damit nicht beschäftigen. Die Verstand des Menschen erhalten ihre Mitteilungen aus der Speicherzentrale ihres menschlichen Unter- und Oberbewusstseins. Aus ihr schöpfen sie das, was sie denken, sprechen oder schreiben wollen. Diese Menschen können es nicht fassen, dass neben ihnen sensible Empfindungsmenschen leben, die aus ihrer inneren Seele herzliche und sanfte Worte sprechen. Deshalb betrachten nicht wenige von ihnen diese als Träumer, die in einer unrealen Innenwelt leben. Und manche gehen sogar so weit, verinnerlichte Menschen als psychisch krank zu bezeichnen. Das ist leider so in einer Welt, die die innere Herzlichkeit der himmlischen Wesen verschmäht. Doch ihr inneren Menschen oder die es noch werden wollen, Lasst euch nicht entmutigen von den herzenskühlen Verstand des Menschen und geht euren Weg zum herzlichen Empfindungs- und Gefühlswesen, dann habt ihr es in den jenseitigen Bereichen sehr leicht, euch auf die herzlichen himmlischen Lebensgesetze umzuorientieren. Das wünschen euch der Gottesgeist und die himmlischen Wesen sehr. Wenn ihr beginnen wollt der inneren Herzenssprache näher zu kommen, dann versucht bitte vor eurem Sprechen einige Augenblicke abzuwarten und lauscht nach innen, was ihr fühlt oder kurz empfindet. Erst wenn sich die Empfindungen oder Gefühle in Gedanken geformt bzw. Gestalt angenommen haben und ihr den Sinn gut versteht, dann erst sprecht sie aus. Der Gottesgeist spornt euch an, in der Kommunikation neue Wege zu gehen. Versucht einmal, euch von der bisher gewohnten Sprachweise zurückzunehmen und probiert, aus dem Inneren langsamer, mit leiserer und sanfter Stimme zu sprechen. Diese Art des Sprechens führt euch in harmonische Schwingungen und ihr werdet bald freudig feststellen können, wie euch vermehrte göttliche Kräfte aus der Seele zufließen und geistig anheben. Diese Möglichkeit bietet sich den Menschen an, die es wirklich ernst mit ihrer himmlischen Rückkehr meinen. Sie werden durch ihre innere Gottnähe stets mit vermehrten göttlichen Kräften beschenkt und sind deshalb für die Herzensimpulse ihrer Seele offen, die sie ihrem Menschenkleid aus ihren Empfindungs- und Gefühlsspeicherungen und ihrer Wissensfülle weitergibt. Doch gottverbundene Menschen, die sich in dieser Welt noch sehr wohl fühlen und gerne ihren Freuden in lauter Umgebung nachgehen und deren Absicht, ins Himmelreich zurückzukehren, nur halbherzig ist, diese werden keine wesentliche Veränderung ihrer vom Verstand sehr geprägten Wesenszüge vornehmen wollen. So ausgerichtete Menschen sind oft noch der Meinung, je mehr weltliches Wissen ihr Intellekt besitzt, desto mehr Chancen haben sie, bei anderen Menschen im Mittelpunkt stehen zu können und deswegen sind sie auch bei gleich ausgerichteten, sehr gesprächelten Menschen gern gesehene Gäste. Diesen gottverbundenen Menschen sagt jetzt der Gottesgeist, Sie werden es einmal im Jenseits sehr bedauern, ihre Chance im Erdenleben, näher dem himmlischen Herzlichen fühlen, denken und sprechen zu kommen, nicht genutzt zu haben. Bitte werdet euch bewusst, je mehr der menschliche Verstand gebildet ist und weltliches Wissen besitzt, desto schwerer wird es einmal im Jenseits eine heimkehrwillige Seele haben, sich auf die herzlichen himmlischen Wesenseigenschaften umzustellen weil sie noch lange von den vielen Speicherungen aus dieser Welt sehr beeinflusst wird. In so einem Zustand kann sie die himmlischen Gesetze, die immer mit einer herzlichen Empfindung verbunden sind, nur schwer verstehen, geschweige denn umsetzen. Diese gottverbundenen Seelen kommen von ihrem weltlichen Verstandesdenken manchmal viele Äonen nicht frei, deshalb rät euch der Gottesgeist jetzt, bevor das irdische Leben ganz erlischt noch mit dem Herzensdenken und Sprechen zu beginnen. Seid ihr willig, etwas Neues zu erlernen und auszuprobieren, dann wird euch der Gottesgeist beistehen, euch nach und nach in die herzlichen Wesenszüge eurer Seele einzuweisen, indem er euch Impulse schenkt, vom Verstand des Denken immer mehr Abstand zu nehmen und mehr die herzlichen Empfindungen und Gefühle eurer Seele heranzulassen. Nur diese sind es, die euch dem herzlichen himmlischen Leben näher bringen, nicht die Verstandesworte, die viele Gelehrte dieser Welt aussprechen. Ihre Sprache ist mit dunkelfarbigen Worten aus dem Verstand bestückt und enthält nur Informationen aus dieser ungesetzmäßigen Welt, die aber niemals aus dem Himmelreich vom Gottesgeist und den reinen Lichtwesen stammen kann, auch wenn sie gesalbte Worte über Gott und das Himmelreich enthält. Wenn ihr Menschen begegnet und mit ihnen sprechen wollt, dann bittet euch der Gottesgeist einmal den Versuch zu wagen, nicht gleich zu antworten, wenn ihr gefragt werdet, sondern kurz in abwartender Haltung zu verbleiben und erst dann in Ruhe aussprecht, was ihr empfindet und denkt. Eure Worte aus dem Inneren werden dann mit einer höheren Schwingung und lichtvolleren Strahlung beseelt sein, als wenn ihr sie aus dem Verstand sofort aussprecht. Wer von euch die Hinweise vom Gottesgeist gut verstanden hat und bereit ist, sie im täglichen Leben anzuwenden, der wird ganz bestimmt mit größeren Energien belohnt, weil er bei seinem Sprechen das herzliche innere Wesen, seine Seele zu Wort kommen ließ. Wollt ihr es auch so halten? Ihr Menschen des Liebegeistes, vielleicht könnt ihr bei einem kurzen Rückblick in die vergangenen Tage erkennen dass eure momentane missliche Situation durch häufige negative Gedanken von euch selbst ausgelöst worden ist. Dann wird euch vielleicht klar, dass die eingetretene Wirkung nicht darauf zurückzuführen ist, was euch aus eurer Kindheit oder einem früheren Leben unbewusst ist bzw. ihr verursacht habt. Das Nachforschen in frühere Einverleibungen der Seele durch Hypnose bzw. die Rückführung durch einen heilkundigen Therapeuten befürwortet der Gottesgeist nicht. Es kommt nicht selten vor, dass der zurückgeführte Mensch durch die Bewusstwerdung eines leidvollen Ereignisses in einen Schockzustand gerät, wenn er zum Beispiel erfährt, dass der frühere Mensch, in den seine Seele einverleibt war, einmal verantwortungslos oder grob gehandelt hat, wobei ein Mensch oder mehrere ums Leben kamen. Dann benötigt er erst recht eine psychotherapeutische Behandlung weil sein menschliches Bewusstsein mit dem schlimmen Wissen aus der Vergangenheit nicht fertig wird bzw. es nicht verarbeiten kann. Nur ein geistig aufgeklärter und stabiler Mensch in ständiger innerer Gottesnähe wäre imstande, ein schlimmes Ereignis aus einem früheren Leben, das er in Hypnose schaute oder davon erfahren hat, ohne psychischen Schaden gut zu überstehen. Doch auch für ihn bestände die Gefahr, dass er einmal das Geschaute oder Erfahrene aus dem früheren Leben in Gedanken zurückholt und sich dann das Leben durch Schuldvorwürfe schwer macht. Für die Seelenschuld aus einem anderen Leben ist der heutige Mensch nicht verantwortlich, deshalb muss er nicht dafür die Wirkung tragen, was von unwissenden Menschen oft noch falsch verstanden und verbreitet wurde. Die Schuldspeicherung bzw. ein kosmisches Vergehen haftet zwar an einem Partikel der Seele und verdunkelt ihn und die Seele kann dadurch weniger göttliche Energien über ihren Lebenskern aufnehmen, doch niemals wird Gott die Schuldspeicherungen der Seele in den Körper einfließen lassen, damit der Mensch diese durch Krankheit oder ein Schicksal abtragen muss. Wahrlich, wäre es so, dann könntet ihr Gott als ein unbarmherziges herrschendes und strafendes Wesen betrachten. Das ist aber der universelle Liebegeist noch nie gewesen und wird es auch nie sein, weil er so erbärmliche Eigenschaften nicht in sich besitzt und auch nicht die himmlischen Wesen. Bitte korrigiert euer falsch aufgenommenes Wissen und werdet zu Herzensdenkern, dann passiert es euch nicht, dass ihr Gott als ein strafendes und züchtigendes Wesen betrachtet und euch womöglich noch vor ihm fürchtet. Handelt es sich um eine gottverbundene Seele der bewusst wurde, dass sie in einer Einverleibung mit ihrem früheren Menschen ein unschönes Vergehen am kosmischen Leben bzw. den göttlichen Gesetzen begangen hat, dann bittet sie sofort den Gottesgeist und die himmlischen Wesen um Hilfe. So sie die Reife zur Öffnung der Speicherung eines schlimmen Vergehens hat, kann sie das unschöne Ereignis aus der irdischen Vergangenheit nur kurz in Bildern schauen doch nicht mit weiteren Details aus dem menschlichen Leben, weil sie das nur ablenken würde. Daraufhin analysiert sie in Verbindung mit dem Gottesgeist den ganzen Vorgang ihres Vergehens, damit sie dann genau weiß, aus welchem Motiv der frühere Mensch handelte und gegen welche himmlische Gesetzmäßigkeiten sie dabei verstoßen hat. Meistens ist die Seele darüber sehr traurig und bittet über den Gottesgeist die Seele, der ihr früherer Mensch Unrecht angetan hat, herzlich um Vergebung. Das geschieht jedoch nicht direkt bei der Seele, weil dies ein herzzerreißendes Erlebnis für beide Seelen wäre und beide würden dann in eine niedrige Schwingung geraten und viele seelische Lebenskräfte verlieren. Ein irdisches Vergehen kann die Seele und auch Gott nicht rückgängig machen. Deshalb bittet Gott die geistig erwachte und heimkehrwillige Seele ihre Traurigkeit bald zu beenden und weiter vorwärts auf ihrem geistigen Weg zu schauen, um bald von weiteren Ungesetzmäßigkeiten frei werden zu können. Das heißt, wenn ihr Lichtkörper von mehreren ungesetzmäßigen Speicherungen frei geworden ist, dann wird er heller und in der Schwingung angehoben. Dadurch hat die Seele glückselig wieder die Anziehung für eine höhere und lichtvollere Fallwelt erschlossen. Eine heimkehrwillige Seele in den jenseitigen Bereichen, die dem Gottesgeist ein unschönes Gesetzesvergehen herzlich bereuend übergeben hat, sollte nicht auf jene Seele zurückblicken bzw. an sie herantreten, an der sie sich unbarmherzig vergangen hat weil viele von ihnen böse und rachesüchtig sind und beim Wiedersehen schlimm reagieren würden. So geartete Seelen und auch Menschen möchten die himmlische barmherzige Eigenschaft noch nicht annehmen, deshalb fällt es ihnen sehr schwer zu verzeihen bzw. die herzliche und versöhnliche Handreichung eines anderen Wesens zur Vergebung anzunehmen. Deshalb empfiehlt der Gottesgeist den himmlischen Rückkehrern, die Bitte um Schuldvergebung nur ihm vorzutragen und wenn sie von Herzen kommt, dann löscht er ihnen bzw. der Seele aus dem Lebenswesenskern die negative Schuldspeicherung. Von der Schuldvergebung erfährt die betroffene Seele im Fallsein erst dann vom Gottesgeist in Bildern, wenn sie für ihn und die Vergebungsbitte eines anderen Wesens offen ist, das eventuell schon im himmlischen Sein angekommen ist weil es alle Belastungen der Fallwelten mit der Hilfe des gütigen und immer verzeihenden Gottesgeistes herzlich bereut hat. Könnt ihr diese barmherzige und verzeihende Liebe des Gottesgeistes in euch schon erfassen? Wenn ja, dann habt ihr ein mildtätiges Herz für die Fehler und Vergehen anderer und könnt schnell vergeben. Das wünscht euch der Gottesgeist auf eurem Heimweg so sehr aus seinem universellen Herzen denn das ist besonders wichtig für eure schnelle himmlische Rückkehr.